Ich bin Merlin und ich sende die magischen Worte von Omar Tassat in diesen Raum. Gleichzeitig bringe ich die Energie von Avalon in diesen Raum und so sehe ich auch, Deine göttliche Flamme leuchten, denn ich werde heute mit Dir eine ganz besondere Reise unternehmen. Und so bitte ich Dich, allerliebste Seelenlicht, Dich energetisch vorzubereiten, indem Du das Licht der Liebe einatmest, Und dich zu einer goldenen Sonne ausdehnst. Merlin wird dich, wenn du es erlaubst, durch deinen Seelengarten führen. Und es ist die Energie von Avalon, welche dich tragen wird. Und wenn du mir ein Einverständnis gibst, mit einem inneren Ja und mit einem tiefen Atemzug, dann nehme ich deine Seele liebevoll in meine Hände und trage sie direkt zu der goldenen Türe, welche in den Garten von Avalon führt. So öffne nun diese Türe und trete hindurch. Dich empfängt die Energie deines Seelengartens von Avalon. Du empfindest Energien des mystischen Heilfeuers der Magie und der Allmacht und der Allmacht und so führe ich dich auf dem Wiesenweg entlang. Und du hast genügend Zeit, um dich umzuschauen und zu erkennen, wie es in deinem Seelengarten aussieht. Vielleicht erkennst du den Wald durch welchen wir gehen und vielleicht erkennst du auch, dass hier am Wegesrande zwei Pferde stehen und so bitte ich dich, eines dieser beiden Pferde. Zu nehmen und auf es zu steigen, genauso wie Merlin. Und nun werden wir beide über die Wege reiten. Es ist, wie wenn wir vom Winde getragen werden. Mein Mantel, ist weit ausgebreitet vom Wind und du folgst mir, so gut es dir möglich ist. Ich reite in tiefem Galopp über Steine und Wurzeln. Du folgst mir, so wie es dir möglich ist. es langsamer weiter. Die Pferde gehen langsamer und du erkennst in einer Lichtung, in einer hellen Lichtung im Wald, ganz viele solcher Pferde mit ihren Begleitern. Und wir traben langsam zu dieser Gruppe. Angekommen an diesen Platz schaust du und fühlst du von einem zum Anderen. Und so fordere ich dich, ich Merlin, dich auf, jetzt mit deinem Pferd, langsam von Ritter zu Ritter zu reiten. und jedem von ihnen in die Augen zu schauen. Einer von diesen Rittern ist für dich gedacht. Du wirst es spüren. Denn dein Pferd wird stehen bleiben. Und wenn ihr euch gegenübersteht, wird der Ritter seinen Kopf neigen. er wird mit dir gehen. So reite ich, Merlin, an erster Stelle. Dann folgst du und dann dein Ritter. Ich bringe euch zu dem großen Stein der Rituale. Und dort steigen wir alle ab. In diesem Moment bitte ich dich, deine Hände auf diesen Stein zu legen. Ein Ritter wird dies ebenfalls tun. Und im gleichen Augenblick wird die Energie des Steines euch beide verbinden. Merlin hält die Energie und die Verbindung wird von Atem zu. Zu Atemzug immer intensiver. So schaue deinem Ritter in die Augen und spüre die Verbundenheit. Spüre, wie der Stein sich öffnet und goldenes Licht ausströmt. Spüre, wie dieses goldene Licht euch beide umhüllt und wie jetzt die Verschmelzung geschieht. Wie jetzt innerer Ritter aktiviert und genau auf dich abgestimmt wird. So ist es geschehen. Ab jetzt darfst du mit deinem inneren Ritter arbeiten. Du darfst deine Bitten, deine Vorhaben an ihn richten. Er wird dir die Impulse senden. Welche dich weiterbringen und unterstützen. Fühle. Wie ich fühle, wie sich das anfühlt. Nehme wahr. Merlin führt euch jetzt. Noch ein wenig weiter in den Seelengarten, denn es gibt hier eine Quelle. Es ist die Quelle des reinsten Wassers, und so biete ich dir und deinem Ritter einen Becher des reinsten, feinsten Wassers an und sobald ihr ein jeder für sich seinen Becher leer getrunken habt, ist die Verbindung zwischen euch für immer hergestellt. geschehen, mein allerliebstes Seelenlicht. Du darfst nun mit deinem inneren Ritter wirken. Du kannst auf ihn zählen, denn er ist sehr zuverlässig und immer auf deiner Seite. Ziehe ihn in dein Leben mit ein. Lasse ihn an deiner Seite sein, wenn du wirkst. Seine Energien wirken beruhigend. Du wirst dich besser konzentrieren können. Und alles was du tust, wird sicher und ruhig geschehen. Und so werde ich nun mit dir, nachdem du dich verabschiedet hast, den Weg zu Fuß zurücklegen. Es gibt eine Abkürzung. Und so sind wir nicht so sehr lange unterwegs. Und wenn du dich umschaust, erkennst du, dass dein Seelengarten von Avalon etwas ganz Besonderes ist. Und du weißt jetzt, dass in in diesem Seelengarten von Avalon dein Ritter zu Hause ist. Und so gehst du, frohgemut, voller Tatenkraft, den Weg entlang, durch die goldene Türe, zurück in deinen Herzensraum. Es war mir, Merlin, ein sehr großes Vergnügen, diese Reise mit dir zu machen. Und ich trage die Energie von Avalon. Jedes Mal, wenn ich zu dir komme, in mir, damit du Januar nie mehr vergisst was Avalon für Dich bedeutet. So spreche ich die Worte Korinak. still, man spürt die Energie noch ganz deutlich, es ist die Magie des Augenblicks, welcher dich, deinem inneren Helfer, ganz eng verbindet, so sage ich einfach, Probier es mal aus, wie es ist, zukünftig mit deinem inneren Ritter zu wirken. Es liegt so ein besonderer Glanz in diesem Raum. Es ist so, wie wenn ich im Seelengarten nach außen schaue, für mich gerade, vielleicht geht's euch ja auch so.